Zusammen mit Sport2000 SC24 teste ich also für euch genau diesen Fußballschuh hier, den Adidas X Speedflow One für Lionel Messi, sein erster Signature-Schuh hier in der X Speedflow-Reihe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Schuh drauf hat. Er fährt alles Wichtige über den Schuh, was es zum Thema Performance zu sagen gibt, sprich, welche Features bietet er, aber natürlich auch Passform und Komfort, sprich für welche Fußform eignet er sich. Außerdem wollen wir natürlich auch klären. Wo liegt der Unterschied zu diesem Colorway hier? Das kam ja letzte Woche erst raus. Wir wollen gucken, gibt es einen Unterschied, wenn ja, welcher? Sprich, alles Wichtige zum neuen Lionel Messi Signature Schuh jetzt im Video. Wer diesen Kanal abonniert hat, hat es mitbekommen. Wir haben letzte Woche für euch diesen Schuh schon getestet den Adidas x Speedflow Flow Point One aus dem numbers up -Pack von FIFA inspiriert. Auch hier ein sehr, sehr cooles Colorway. Das heißt, viele werden sich natürlich jetzt die Frage stellen, was ist der Unterschied beim Messi-Schuh? Welche Unterschiede gibt es hier bzw. was hat dieser Fußballschuh drauf? Genau das klären wir jetzt als erstes. Schon mal für euch direkt die Infos, es gibt natürlich keinen Unterschied zwischen diesem neuen Lionel Messi Signature Schuh und dem regulären Colorway. Einzige, was hier natürlich anders ist, ist die Optik, die hier nochmal speziell für Messi angepasst worden ist, ist hier sein neuer Signature Schuh. Sprich, Messi spielt natürlich hier den normalen X-Ghosted, beziehungsweise ihr spielt den normalen X-Ghosted. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Lionel Messi selbst spielt den Schuh ja in eigener angepasster Form. Aber beim Nemesis auch schon so der Fall, da war die Anpassung noch größer, hat er das Dort hat er das übliche Feature vom Nemesis Tom komplett vom Schuh weggelöst. Hier ist es auch ein bisschen so, dass er den Schuh in einer eigenen Anpassung spielt, die ihr natürlich draußen nicht bekommen könnt. Seine Ferse ist komplett anders und auch der Sockenbereich hier nach vorne ist bei ihm auch komplett anders aufgebaut. Aber es ist auch Lionel Messi. Was dieser Fußballschuh, den ihr kaufen könnt, drauf habt, das erkläre ich euch jetzt. Der Adidas X Speedflow ist ein klassischer Speedboot, sprich alles am Schuh soll dir helfen, maximale Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Vor allem, was hier entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ist die Sohlenkonstruktion. Wir haben hier eine Sohle, die aus dem Leichtathletikbereich Inspiration fand. Aus einem cabitex einsatz soll hier resultieren, dass man noch aggressiver beschleunigen kann. Genauso, dass der Fußballschuh leicht nach oben gewölbt ist, um einfach dieses Feature optimal auf den Platz zu bringen. Generell ein sehr, sehr leichter Fußballschuh mit einem prime obermaterial das heißt ein hauchdünnes Obermaterial für direkten Touch, was natürlich für alle, die wie Messi spielen wollen, sprich Tempo-Tripling, hier ein optimales Feature bieten, sprich insgesamt der aktuell aggressivste Speedboot, wenn es um die Sohle geht und auch das Obermaterial kombiniert sich hier sehr, sehr gut, was den x Speedflow aktuell zu den Top 3 besten Speedboots auf dem Markt zählen lässt. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Lionel Messi Signature Schuh. Eure Meinung zum Schuh wie immer unten in den Kommentaren da lassen. Genauso, falls ihr euch diesen Schuh sichern wollt, den Link zum Sport 2000 Online Shop findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Falls ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, und das unterstützt unsere Arbeit enorm. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und ciao.